Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial Video von mir, dem Noncrafter. Und in diesem Video möchte ich euch gerne CapCut vorstellen, welches ein kostenloses Schnittprogramm für das Handy ohne Wasserzeichen ist. Und ja, ich würde mal sagen, legen wir los. Nachdem ihr ein Video hinzugefügt habt, könnt ihr über das Scheren-Symbol das Video ganz einfach schneiden, indem ihr auf Split klickt und dann weiter hinten im Video dasselbe macht. Wenn ihr den abgetrennten Teil nun löscht, habt ihr bei dem Video ein Teil rausgeschnitten. Mit dem Text-Tool könnt ihr auch einen Text hinzufügen. Unter Style könnt ihr die Farbe ändern etc. Das wirklich coole gibt es aber unter Effects, wo ihr einen, wie ihr Name schon sagt, vorgefertigten Effekt hinzufügen könnt. Ich muss sagen, dass ich diese Texteffekte echt liebe und noch keine andere App gefunden habe, bei der man so coole Texte einblenden lassen kann. Unter Animationen könnt ihr den Text auch cool aus- und einblenden lassen und mehr. Unter Overlay könnt ihr ein Video oder ein Foto einblenden lassen, dem wir dann auch eine Animation hinzufügen können. Rein theoretisch könntet ihr auch einen Chroma Key nutzen, leider funktioniert dieser hier aber irgendwie nicht. Unter Effekte könnt ihr dem Video coole Effekte hinzufügen. Unter Format könnt ihr das Format des Videos einstellen. Am Ende ist noch so eine Art Outro, das könnt ihr aber auch einfach entfernen. Mit diesem Pfeilsymbol könnt ihr das Video nun exportieren. Wenn das Video nicht direkt in eurer Galerie auftaucht, müsst ihr einfach ein wenig warten. Das hier ist natürlich nur ein kleines Beispiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr damit etwas viel, viel besseres machen könnt. Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao! Bevor ich es vergesse zu sagen, ich möchte einen alten Kanal von mir als Tutorial-Kanal reaktivieren. Dort zeige ich euch dann, wie ihr zum Beispiel so etwas hier machen könnt.